Jetzt noch mal etwas genauer zur Definition von fehlenden Werten. Wir haben im letzten Video einen kleinen Datensatz angelegt, der hier die Ausprägung 1 und 2 der Variable bar 1 enthält. Außerdem einen System definiert fehlenden Wert. Und dann haben wir hier einmal die minus 1. Die minus 1 bedeutet inhaltlich, dass der oder die Befragte hier keine Angabe gemacht hat. Und dort möchten wir gerne einen fehlenden Wert draus machen. Das heißt, wir möchten jetzt statt mitteilen, dass diese minus 1 in Häufigkeitstabellen etc. nicht auftauchen soll. Wenn ich jetzt eine Häufigkeitstabelle für diese Variable anfordere, dann sieht das folgendermaßen aus: tabulate war 1 Markiere ich und führe es aus. Und dann sehen Sie jetzt hier in der Ausgabe, dass wir die 1 und die 2 in der Tabelle haben und die minus 1. Und die minus 1 möchten wir jetzt gerne raus haben, da es sich um einen fehlenden Wert handelt. Dafür lautet der Befehl mvDecode war 1, das ist der Variablename, Komma mv. Und dann kann ich in Klammern alle fehlenden Werte definieren. In diesem Fall möchte ich die Minus 1 auf den fehlenden Wert Punkt A setzen. Sie können hier jeden beliebigen Buchstaben wählen, von Punkt A bis Punkt Z. Es empfiehlt sich aber immer bei Punkt A anzufangen und bei jeder Variable den fehlenden Wert für keine Angabe eben auf Punkt A zu setzen. Falls Sie jetzt mehrere fehlende Werte definieren möchten, können Sie das auch tun. Ich kopiere den Befehl mal und füge ihn hier nochmal ein. Und angenommen, Sie hätten jetzt noch hier in dem Datensatz zum Beispiel den Wert minus 2 und möchten den auch als fehlenden Wert definieren, dann schreiben wir hier einen Backslash hin und dann minus 2 gleich Punkt B. So können Sie da also beliebig viele fehlende Werte Definieren. Was gibt es noch für fehlende Werte, außer diesen fehlenden Werten, die wir hier auch im Codeplan vorgesehen haben? Es kann auch zu sogenannten Wild Codes kommen. Angenommen, Sie haben also eine Ja-Nein-Frage gestellt mit den Antworten 1 und 2, dann kann es vorkommen, dass trotzdem im Datensatz plötzlich zum Beispiel eine 5 steht. Dann handelt es sich um einen sogenannten Wild Code, weil dieser Code 5, dieser numerische Code 5, eben nicht in unserem Datensatz vorgesehen ist beziehungsweise in unserem Codeplan nicht vorgesehen ist. Und ähm, das Vorgehen bei Wildcodes ist genauso wie das auch bei anderen fehlenden Werten ist. Auch diese Wildcodes werden als fehlende Werte definiert, sodass sie dann in der entsprechenden Häufigkeitstabelle nicht mehr angezeigt werden. Da würde ich also dann hier einen weiteren Backslash hinsetzen und dann schreiben 5 gleich Punkt C. Soweit zur Definition von fehlenden Werten.